Lieber ein Problem lösen, als am Markt vorbei entwickeln. Herzlich willkommen zum Smart Entwickeln Podcast. Kennen Sie das vernichtende Urteil, jemand hätte eine Solution looking for a problem? Sicher ganz toll gemacht und technisch bestimmt anspruchsvoll. Aber wer zum Henker braucht das denn? Wer hat denn wirklich das Problem, das da gelöst werden soll? Und dann auch noch mit so einer Lösung? Nehmen wir die Flugtaxen. Da werden gerade Quadcopter und Oktocopter aufgeblasen, um der neue persönliche Transport zu sein. Und ach, was klingt das gut. Das Ding fliegt alleine, kommt mich abholen, bringt mich hin. Wortwörtlich Luftlinie, ohne Stau, Umleitung, Baustellen, super. Die Zukunft will ich haben. Aber was passiert, wenn alle das haben? Wird dann der Stau im Auto, ne? heute alle mit Start-Stopp-Automatik, das heißt, wenn die stehen, sind die leise. Er setzt durch Stau in der Luft mit sirrenden Rotoren, von oben, ohne Schaltschutz. Klassisches Luxusprodukt. Wie die Villa an der Küste mit Blick über das Meer in den Sonnenuntergang. Es gibt endliche Küstenlinie. Endlich Platz für Villen und wenn jeder das haben will, hätte jeder einen zwei Meter breiten Streifen und die Gesellschaft würde nicht mehr funktionieren, weil keiner mehr ins Allgäu pendeln möchte, um die Kühe zu melken. Die Villa am Meer bleibt Luxus, eben weil sie systembedingt nicht jeder haben kann. Mehr Rechenleistung, als man brauchte, um mit Apollo zum Mond zu fliegen, hat heute fast jeder in der Tasche. Der physische Ressourcenverbrauch hier ist wegen Moore's Law auch nicht prohibitiv. Das ist eine Zukunft, die geht. Das Flugtaxi verbraucht aber Luftraum, Landeflächen, Ruhe und wird daher Luxusprodukt bleiben. Nur, was wird uns erzählt? Mobilität für jedermann, weil das besser klingt. Nur das Problem wird das Lufttaxi nicht lösen. Eine Solution looking for a problem. Technisch super, für Ingenieure der Traum, aber... Was ist denn das lösbare Problem hier? Georg Jocham hat in seinem sehr hörenswerten Podcast eine Folge zum Erfolg eines Angebotes gemacht. Wann ist ein Angebot erfolgreich? Wann kauft der Kunde? Was sind die notwendigen Bedingungen, die erfüllt sein müssen? Georg hat es heruntergebrochen auf vier Punkte. Du musst ein konkretes Kundenproblem lösen. Du musst dafür sorgen, dass die Kunden dich kennen. Du musst erreichen, dass Kunden dir vertrauen. Und viertens, du musst ihnen ein konkretes und attraktives Angebot machen. Und an diesem Punkt will ich Ihnen aufzeigen, was das für Ihre Angebote heißt. Was ist das konkrete Kundenproblem, das Sie lösen? Nun, erstmal, was ist ein Problem? Denn hier steckt schon die erste Fußangel. Ein Kundenproblem ist ein Problem, das der Kunde hat und von dem er auch weiß, dass er es hat und dass er lösen will. Das ist ein Schlüsselsatz, denn wenn der Kunde kein Problem hat, weil er kein Problem wahrnimmt, dann braucht er auch keine Lösung und kauft keine Lösung. Einfach und auch so wirkungsvoll. Es ist übrigens einer der Gründe, warum ich immer so darauf herumreite, dass Ihre Produkte dem Kunden helfen sollen, Geld zu verdienen. Geld verdienen und vor allem mehr Geld zu verdienen, ist ein Problem, das alle Unternehmen verstanden haben. Und genau deswegen animiere ich Sie auch, sich mit dem Business Case Ihrer Kunden ausführlichst auseinanderzusetzen, hier liegen die Schlüssel für das Kundenproblem und damit auch die Schlüssel für ihre Argumentation. Und nein, der Kunde will nicht eine super-duper-Lasermaschine kaufen. Er will Löcher und Ausschnitte zum Bestpreis, damit sich seine eigene Wirtschaftlichkeit verbessert. Und dann auch wieder die Frage, löst Ihr Produkt das Problem des Kunden wirklich vollumfänglich oder sind Sie nur ein Teil der Lösung und der Kunde muss dann noch jede Menge Peripherie um Ihr Produkt herum projizieren und hinstellen? Wenn dem so ist, dann ist dies erstens die Möglichkeit, hier mehr Umsatz mit Bestandskunden zu machen und sich zweitens massiv von der Konkurrenz abzuheben, die vielleicht weniger anbieten. Gehen wir nochmal zum Fahrkartenautomaten der letzten Woche. Was ist das Problem des Kunden, der Verkehrsbetriebe? Nun, die wollen Fahrkarten verkaufen. Oder sie wollen ihre Schalterzahl verringern. Oder die Busfahrer entlasten oder die Fahrzeit beschleunigen. Ne? Kein Fahrkartenverkauf am Einstieg. Oder sie wollen einfach nur ihre Einnahmeseite organisatorisch abdecken. Nur Monatskarten würden das auch erfüllen oder steuerfinanzierter, kostenloser Nahverkehr. Ich werfe hier bewusst das Ziel mal etwas weiter, damit Sie sehen, wie Sie die Frage nach dem Kundenproblem beantworten können. Übrigens alles geraten. es hilft hier mit dem Kunden zu reden, denn vielleicht ist eine Armada von Fahrkartenautomaten gar nicht die optimale Lösung für das benannte Problem. Und ja, die Verkehrsbetriebe müssen Einnahmen haben und solange die aus dem Fahrscheinverkauf kommen sollen, müssen viele, viele Fahrscheine verkauft werden. Das müssen sie einem Verkehrsunternehmen nicht erklären. Die wissen um ihr Problem und die haben ein echtes Kundenproblem und die sind deswegen auch willens zur Lösung, Geld auszugeben. Insofern ja, der Fahrkartenautomat löst ein ganz konkretes Kundenproblem, aber eben nur zum Teil. Die Automaten müssen befüllt werden, das, das Fahrkartenpapier muss hergestellt werden, die Tarifstrukturen müssen maschinenlesbar gemacht werden und und und. Es gehört noch eine Menge Infrastruktur hinter den Fahrkartenautomaten, um diesen zu betreiben. Liefert das der Hersteller, der Automaten mit oder müssen die Verkehrsbetriebe sich die Lösung selber zusammenstöpseln? Zweitens. Der Kunde muss sie kennen. Sie müssen angefragt werden, die Ausschreibungen müssen zu ihnen kommen. Dem Kunden muss bekannt sein, dass sie auch Lösungen anbieten, die in Frage kommen. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein, weil das den Themenraum dieses Podcasts sprengt. Das heißt nicht, dass ich das nicht für wichtig halte, dass andere da besser drüber sprechen können. Nur dennoch. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen braucht ein neues ERP-System. Ja, Ihre E.T. hat den Markt mal sondiert und legt Ihnen in einem Vergleich drei Angebote vor und will jetzt vom Vorstand eine Entscheidung über das weitere Vorgehen haben. Und was ist die erste Frage, die kommt? Und wo ist bitte das Angebot von SAP? Da wollen Sie hin. Die Kunden müssen sich unwohl fühlen, wenn Ihr Angebot nicht mehr auf dem Tisch liegt. Ihr Name muss fallen. Nur einen Kommentar möchte ich machen. Und das ist ein Vorgriff auf den Themenblock, die richtigen Kunden, Je klarer Sie gewisse Märkte adressieren und je mehr Sie sich auf diese Märkte konzentrieren und andere dafür auch liegen lassen, desto einfacher ist es, die Sichtbarkeit bei Ihren Kunden zu erreichen. Drittens. Der Kunde muss Ihnen vertrauen. Sie müssen das Vertrauen des Kunden haben, dass Sie das Problem lösen können, dass Ihr Produkt das Problem lösen kann. Was heißt das? Nun, erstmal ganz fundamental darf der Kunde das Vertrauen aufbauen, dass Sie sein Problem verstanden haben. Sie dürfen dem Kunden zeigen, dass Sie seine Sprache sprechen, mit dem Vokabular, das der Kunde auch benutzt. Sie dürfen Branchenkenntnis zeigen, Probleme der Branche verstanden haben und zeigen, dass Sie sich in den spezifischen Situationen des Kunden eingedacht haben. Fragen Sie, bis Sie sich sicher sind und dann spiegeln Sie Ihr Verständnis. Lassen Sie sich Ihr Verständnis bestätigen oder drehen Sie die Schleifen, bis der Kunde weiß, dass Sie ihn verstanden haben. Und wenn Sie aus diesem Verständnis mit einer Lösung kommen, dann wird der Kunde Ihnen eher folgen. Zweifel daran, dass Sie das Problem verstanden haben, gibt es da nicht mehr. Es geht dann nur noch darum, ob Sie in der Lage sind, das Problem mit Ihrer Lösung zu lösen. Und hier kommen dann die klassischen Referenzen ins Spiel. Zeigen Sie, dass Sie Ähnliches zur Zufriedenheit der Kunden schon mal gemacht haben. Je ähnlicher die Referenz dem vorliegenden Fall ist, desto besser. Je jünger die Referenz ist, desto besser. Und Referenzen können auf sehr unterschiedliche Weise zum Erfolg beitragen. Sie können einfach die Referenzen aufzählen. Nett, aber nicht wirkungsvoll. Sie können Bilder der Referenzen zeigen, damit werden die Referenzen konkreter. Und Sie können Ihre Referenzen fragen, ob Sie potenzielle Kunden mitbringen können. Bei Fahrkartenautomaten konkurrieren übrigens die Verkehrsbetriebe nicht miteinander. Warum sollten Sie also etwas zu verstecken haben? Und Sie können Geschichten von den Referenzen erzählen, plaudern Sie keine Vertraulichkeiten aus. Aber erwähnen Sie, welche Probleme Sie gelöst haben und welche Folgen die Implementierung Ihrer Lösung hatte. Soweit. Der normale B2B-Business-to-Business-Blickwinkel. Aber mal ehrlich, es treffen doch nicht Anbieter und Kunden aufeinander, die Firmen sind doch auf beiden Seiten von Menschen vertreten. Und das sind keine Roboter, sondern Menschen, die ihre eigene Agenda mitbringen. Der Käufer zum Beispiel muss sich ja auch intern rechtfertigen für seine Auswahl. Dazu kann er sich hinter nüchternen Faktenvergleichen verstecken, was ja auch das Wesen der Ausschreibung ist, aber es bleibt ein kleines Restrisiko. Kennen Sie den Spruch? Ist es ist noch keiner gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat? Das war früher so ein Spruch, mit dem die Leute gerechtfertigt haben, IBM-Hardware zu, zu kaufen. Die vielleicht etwas teurer war, aber sicher nicht versagt. Und wenn sie doch versagt hat, dann war das ja das Beste vom Besten und es, es konnte also nicht an der Auswahl des Lieferanten liegen, sondern man hatte eben Pech. Der Einkäufer muss sich rechtfertigen für seinen Ausfall, vor allem wenn es schief geht. Und da können Sie ihm helfen, dass er Ihnen besonders vertraut. Zeigen Sie nicht nur dem Kunden als Firma, sondern ganz spezifisch dem Entscheidungsträger, dass er mit Ihnen richtig liegt. Und warum? Fragen Sie ab, was ihm wichtig ist und stellen Sie sicher, dass er Ihnen vertraut liefern zu können. Der Einkäufer und Entscheider, der Mensch vor Ihnen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie mit unkonventionellen Ideen kommen. Die können viel besser sein als der etablierte Standard, nur Sie sind auch risikoreicher. Für den Kunden die Firma und für den Mensch ganz persönlich, der die Entscheidung treffen soll. Da, wo sie Begeisterung für ihre innovative Problemlösung haben, sieht ihr gegenüber nur sein Risiko. Sein persönliches Risiko, wenn die Wette nicht aufgeht. Eine Wette übrigens, bei der er nicht gewinnt, weil keiner wird ihm einen Orden geben für eine mutige Einkaufsentscheidung. Aber wehe, sie geht schief. Jetzt liegt diese Ausschreibung vor ihnen und sie ärgern sich. Die Ausschreibung legt Details fest, die sie für überflüssig halten, die ihrer Lösung sogar widersprechen. Sie könnten so bauen wie ausgeschrieben aber Sie haben noch was Besseres und müssen jetzt entscheiden, so bauen, wie Sie es für richtig halten oder so bauen, wie ausgeschrieben. Denken Sie an das persönliche Risiko des Entscheiders und was er gewinnen kann, sich für die von der Ausschreibung abweichende Version zu entscheiden. Machen wir den nochmal konkret am Beispiel des Fahrkartenautomaten. Der Hersteller hat eine homogene Kundengruppe, die ähnliche Anforderungen haben. Diese Kundengruppe konkurriert auch, mit, auch wenig miteinander, weil sie jeder für sich in ihrem Gebiet operieren. Der Typ Fahrkartenautomat ist also schon so an mehrere Kunden gegangen, mit denen ein potenzieller Kunde auch reden könnte, gut so. Wenn Sie Fahrkartenautomaten herstellen, dann haben Sie diesen Teil der Prozesse der Verkehrsbetriebe verstanden, es gibt also keine großen Zweifel daran, dass die Problemstellung vernünftig verstanden wird. Der Fahrkartenautomat existiert auch nicht in übermäßig vielen Formen, zumindest wenn man auf die aktuellen, heute neu installierten Automaten denkt. Also dürften die Abweichungen zwischen Produkt und Ausschreibung nicht allzu groß werden. Das ist hier ein Vorteil, denn innovative Lösungen, die vertrauenssenkend wirken würden, kommen hier nicht zum Zug. Es bleibt ein Bild von einem Produkt, für das klar vermittelt werden kann, dass der Hersteller des Automaten die Probleme der Verkehrsbetriebe verstanden hat und mit seinem Produkt ohne große Überraschung auch lösen kann. Viertens, Viertens müssen Sie ein konkretes Angebot machen. Das ist relativ klar, wenn es eine Ausschreibung gibt, denn diese muss meist formgebunden beantwortet werden. In anderen Fällen ist das nicht ganz so klar. In jedem Falle sollten Sie sich aber klar machen, dass drei Rollen an einem Kauf beteiligt sind. Der Techniker, der Kaufmann und der Entscheider. Der Techniker klopft das Angebot technisch ab, bewertet das Angebot, zeigt Probleme auf, die sich aus einem zu kleinen oder zu großen Lieferumfang ergeben, muss eventuell das zu kaufende Produkt noch in einen größeren Kontext anschließen und integrieren. Der Techniker hat häufig Vetomöglichkeiten, weil... Wenn sein Urteil ist ungeeignet, wird sich kaum einer darüber hinwegsetzen. Nicht, dass ich das nicht auch schon erlebt hätte, aber es ist sehr selten. Der Kaufmann wird die Wirtschaftlichkeit betrachten und es ist wichtig, ihm alle notwendigen Informationen zu geben. Er wird die Technik nicht so im Detail verstehen und auch nicht die Funktion. Es hilft also, die Informationen sehr transparent aufzubereiten. Gegebenenfalls hilft es auch, Kriterien, bei denen Sie sich positiv von der Konkurrenz abheben, sichtbar als Kriterien aufzuzeigen. Dass hier nochmal bei den anderen Angeboten nachgefragt werden kann. Für den Kaufmann haben wir uns bisher die Mühe gemacht, den Kunden-Business-Case zu verstehen und ihn Einfluss nehmen zu lassen auf unsere Produktdefinition. Hier zahlt sich diese ganze Arbeit jetzt aus, weil dadurch unser Angebot die Chance hat, das wirtschaftlichste zu werden. Und letztlich der Entscheider. Nicht immer sind diese Rollen auf drei Personen verteilt und nicht immer sind diese so klar abgegrenzt. Es hilft aber, sich diese drei Rollen getrennt zu durchdenken und sicherzustellen, dass alle drei Rollen mit den notwendigen Informationen versorgt sind. Der Entscheider also, er trifft die Abwägung und muss die Risiken und Chancen bewerten und letztlich die Entscheidung treffen. Je besser versorgt Techniker und Kaufmann waren und desto klarer deren Urteil ausfällt, desto einfacher kann auch der Entscheider entscheiden. Wenn Sie ein Produkt verkaufen, das noch viel Peripherie benötigt, um zu funktionieren, dann wird dies der Techniker bemerken und in seine Betrachtung einbringen. Sie können ihm die Arbeit leichter machen, indem Sie die notwendige Peripherie sehr gut beschreiben, damit der Techniker weniger Arbeitsaufwand hat, oder Sie liefern die Peripherie gleich mit. Dann liefern Sie eine umfassende Lösung, bei der der Techniker weniger Schnittstellen zu betrachten hat. Das ist häufig ein sehr attraktives Angebot. Sie haben diesen schönen Baukasten. Und Sie wollen dem Kunden zeigen, was Sie alles Tolles können. Die Versuchung ist groß und trotzdem widerstehen Sie dieser. Erstens, Kunden, die wählen müssen, zaudern. Sie erhalten mehr Zuspruch, wenn Sie dem Kunden keine weiteren Entscheidungen abverlangen. Und zweitens ist die Problemlösung Ihre Aufgabe. Nehmen Sie die Anforderung des Kunden auf und entwickeln Sie dafür aus Ihrem Baukasten die eine Lösung. Sie kennen die Abwägung, Sie sollten sie fällen. Ein konkretes Angebot ist auch hier ihr Ziel. Der Kunde soll ja direkt Ja sagen können, ohne noch mehr kommunizieren zu müssen. Dazu machen Optionen die Betrachtung für den Techniker und Kaufmann schwieriger, weil sie Fälle unterscheiden müssen. Klare Angebote verkaufen. Für unseren Fahrkartenautomaten heißt das, dass schon etwas Engineering in das Projekt geflossen sein sollte, bevor wir ein Angebot machen. Neben einer ausführlichen, ausgefüllten Ausschreibung dürfen Sie hier zum Beispiel mit einem Mockup als einer Darstellung, wie der Automat zukünftig aussieht, punkten.